Meine lieben Damen da draußen, ich bin jetzt schon eine Wiederholungstäterin, weil ich war letztes Jahr hier, das erste Mal, ich saß bestimmt, wie ihr gerade das ist. Oh, ich Mallorca, alleine, Kinder verlassen, Gottes Willen, und oh, aus dem Alltag raus. Ich habe den Schritt gewagt, ich habe das unmöglich möglich gemacht. Ich bin hierhin gekommen und habe hier ein Paradies gefunden, ein Ort, das ist unbeschreiblich ist. Das ist ein Fleckchen für uns Frauen, wo wir unsere Energie tanken wo wir zu uns kommen, wo wir uns selber finden. Unsere Seelchen sind verloren und hier finden wir unsere Energie. Dank der Larissa, das ist auch ein Engel. Also was sie uns vorbereitet, die gibt diese Liebe, weibliche Liebe, die uns auffällt, dieses Verständnis. Sport, das ist eine Nebensache. gehört zwar auch dazu, damit wir bisschen für äh, Strafe sind, aber unsere Seelen brauchen mehr brauchen Verständnis, tolle Gespräche und hier findet man Frauen, die auch sich finden wollen und diese Energie, dieser Austausch in diesem wunderbaren Ort, die Aussicht, mir das alleine Jetzt ist es dunkel. Diese Aussicht einmal zu sehen, das ist ein Traum. Und meine Punkte hier, das Essen, was Lisa vorbereitet, Ambiente, die Energie wie süßer auch oh, ein Traum. <lacht> ja, ich würde jedem empfehlen, wir haben nur ein Leben und äh, wenn das zu Ende ist, dass wir sagen, ich habe gelebt und hier fängt das eigentlich an. Weil wir sind irgendwo Feuer, wo wir brennen, so Fackeln, die vielleicht erloschen sind, die vielleicht ein bisschen äh, leuchten, aber hier kommt hin. Und ihr findet eurem Feuer, wo ihr rausgeht. Und so wie ich, ich habe meine besten Freundinnen angezündet und die sind alle hingekommen, weil ich begeistert bin und brenne. Und findet eurem Feuer ihr. Kommt hin, traut euch, es lohnt sich.